Meine lieben Studierenden, ähm, vor wenigen Minuten ist äh, bekannt geworden, dass ab dem 14.12., das heißt ab nächsten Montag, ähm, in Sachsen der sogenannte Harte-Lockdown gilt. Das heißt, dass ab diesem Zeitpunkt Schulen und Kindertagesstätten geschlossen sind und äh, man nur noch ähm, zur Besorgung des täglichen Bedarfs ähm, die Wohnung verlassen darf, war dann zur Arbeit oder aus anderen driftigen Gründen. Das wird auch dramatische Konsequenzen, für die Hochschullehrer haben, ähm, denn viele Studierende und auch angehörige und äh, MitarbeiterInnen der TU Dresden haben selbst Kinder und Familie und ich würde Sie bitten, dass Sie ab der nächsten Woche versuchen, so gut es irgend geht ähm, mit den Möglichkeiten, die Ihnen die digitale Kommunikation bietet, zurechtzukommen an der Universität setzen wir dazu auf den Messenger Matrix und ich würde Ihnen ganz gern einen Raum öffnen, den ich jetzt schon bereits nutze für ein virtuelles Büro, um beiläufige Kommunikation zu ermöglichen und zwar WONDER. Ähm, hier in dem Bereich ähm, werde ich so oft es geht und vor allen Dingen auch, ähm, wenn ich nicht selbst in anderen Videokonferenzen bin, präsent sein und darf sie nur ähm, bitten, zu berücksichtigen, wenn ich mich wirklich auf Not Available setze ähm, oder auf Idle. Ähm, das ist ein Begriff, der aus dem, oder den ich persönlich aus dem IAC-Chat kenne. Das bedeutet so viel wie, dass man zwar schon irgendwie in der Nähe eines PCs ist, aber nicht wirklich kommunizieren möchte, während Not Available gilt tatsächlich als ein Do Not disturb Marker gilt. Äh, während ich hingegen, wenn ich mich auf äh, Aktiv setze, für Sie adressierbar und ansprechbar bin. Sie können gern in diesen Raum kommen, sich hier mit anderen verabreden. Er ist die ganze Zeit für Sie geöffnet und Sie sich miteinander austauschen. Ich werde jetzt in der nächsten Zeit auch weiter Werbung dafür machen. Bedenken Sie nur bitte, dass Sie einen Chromium-basierten Browser dafür verwenden und vor allen Dingen, dass Sie Vorher Ihre Audioeinstellungen, Videoeinstellungen ähm, testen und ausprobieren, sodass Sie miteinander im gemeinsamen Austausch bleiben können, auch während der Zeit, in der es möglicherweise keine äh, regulären ähm, Veranstaltungen geben wird, weder in Präsenz noch hybrid noch digital. Prüfen Sie bitte regelmäßig Ihre offizielle Uni-Adresse um auf Benachrichtigungen aus dem Rektorat sofort reagieren zu können. Bleiben Sie mir bitte gesund und wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte in der Matrix an mich, das heißt entweder auf den Informationskanälen der Fakultät SLK oder in den Kanälen und Gruppen zu den jeweiligen Lehrveranstaltungen. Bis dahin und hoffentlich können Sie die Kontaktbeschränkungen einhalten und haben eine noch eine schöne Adventszeit und eine schöne Weihnachtszeit. Und bis wir uns wiedersehen auf, an der einen oder anderen Stelle, bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch.